Was geht Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nach langer Zeit. Ich hatte jetzt in der letzten Zeit etwas wenig Lust zum Aufnehmen, weil es unter anderem sehr warm hier in Deutschland ist und weil ich auch aus diesem ganzen YouTube-Rhythmus raus bin durch meinen Urlaub in der Schweiz. Und Ich muss da erstmal wieder reinkommen, also mit dem Stream habe ich mich schon wieder eingewöhnt, aber YouTube ist immer noch so eine Sache. Und hinzu kommt noch, dass ich halt sehr viel äh, jetzt äh, fürs Abi machen muss. Also die Klausurphase fängt bei mir auch langsam an. Deshalb werden in Zukunft auch vielleicht ein paar weniger Uploads kommen. Egal, ich dachte mir, ich probiere mal ähm, ein neues MMO aus. Und ich habe viel Gutes über Skyforge gehört. Deshalb schauen wir mal rein. Skyforge ist, so wie ich dir gehört habe, ein Free-to-Play-Action-Combat-Spiel, ähm, wo, man, wo man Götter, gefallene Götter spielt oder so. Sowas in der Art. Ähm, für ein Free-to-Play soll es sehr fair sein. Habe ich gehört. <lacht> Ob es dann wirklich fair ist oder nicht. Ich meine, es ist vom gleichen Publisher wie Allods Online. Und Allods Online ist die ist das personifizierte Pay-to-Win-Spiel. Also ja, mal schauen, wie, wie fair das wird. Ich denke, ich werde das sowieso erst im Endgame wirklich ähm, erfahren. So, wir können unseren Charakter hier bauen. Hm, ein sexy Adonis. Vorstellung Konstitutionstyp. Ähm, man hat hier... ein paar Slider. Oh... Nicht zu viele, es ist nicht so krass wie in, in Asia-MMOs. Wie zum Beispiel Astelia oder so, da konntest du richtige, richtige Abscheulichkeiten erstellen mit den ganzen Slider-Optionen. Das ist, glaube ich, die perfekte Anzahl an Slidern, die ich ähm, für ein Spiel haben möchte, für ein MMO. Unser Char hat ein, ein Jahresabo bei Burger King hinter sich. Größe des Hinterns. <lacht> für die ganzen Ladies. Mmm, hit Lass uns mal eine geschneidige Frisur aussuchen. Nee, der Nirokesen nicht, der ist schon so outdated. Also Nirokesen zu, ähm, zu haben für eine Kriegerklasse sowas von 2006. Das sieht eher aus wie Justin Bieber. Das sieht aus wie Zach Efron. Ich nehme mal die Frisur, die sieht mir am, am besten aus von den ganzen hier. Masken und Brillen. What? Wait, what? Masken? Boah, ich kann mir eine fancy Brille zulegen. Geil. Komm, wir holen uns mal so eine Gasmaske. Schön Corona-Stil. Ich sehe ein bisschen aus wie so ein Sith-Lord. Ach nee, das bin ich gar nicht. Das bin ich. Voll der Lulatsch. Wieso habe ich als Einziger keine Rüstung? Wieso geben Sie mir als Einzigen keine Rüstung? Weißt du, die anderen haben so eine, so eine richtige Kampfausrüstung. Und ich laufe hier mit meinen Anfänger-Popelsachen rum. Und einem Schwert, einem Anfängerschwert. Bei Birds. Was? Die Stadt wird von Birds angegriffen, also von Vögeln. Ach ja, willkommen in den Alpen. Wow, wow. Was zum Fick ist das denn? Sind wir das? Gehört, gehören die zu uns? Sieht aus wie so ein, so ein Mega-Alien. Uff. Oh, da sind unsere Gegner. Ah, jetzt kann ich angreifen. Komm her. Zack, zack, zack. Boah. Wow. Auf Shift dodge ich. Okay, sehr gut. Scheiß Rattenmenschen, ey. Es sind immer Rattenmenschen, Mann. Das hier ist quasi... Das ist der Epilog von Ver Vermintide. Das ist Vermintide der in der Zukunft. Drücke, um eine große Anzahl von Feinden zurückzuschlagen, drücke rechte Maustaste. Okay. Wow. Was für ein Schwinger. Ich fühle mich wie so ein Garen auf Steroiden. Bam. Boah. Einfach weggewischt. Zeber wisch und weg! Kommt her, ich wisch euch auch weg. Einfach weggewischt. Oh, Rising of the Dead. Ach, das ist mit der Ratte passiert, die ich das Klo neulich runtergespielt habe. Ah, verstehe. Das ist ein Tutorial-Boss, die sind nicht dazu designt mich zu töten. Ich bin unverwundbar. Ja, danke, ich hab's verstanden. Ihr seid sehr dankbar, dankeschön. Oh, das sieht aus wie ein Sith -Lord. Alter, das sieht, aus, das sieht aus wie ein Sith -Lord. Aber was hat er denn mit seinen Ratten? Boah, richtig brutal. Erinnert mich ein bisschen an 300 mit den ganzen Slow-Mo-Effekten. Oh shit. Oh, shit. Er hat mir auf die Finger gehauen. Böse Ratte. Respektiere meine Autorität. Oh. Nein, ein Dark Wall of Magic and Destruction. Scheiße. Das war's mit mir. Die Cutscenes sind gar nicht mal so schlecht. Also gerade diese slow mo szenen gerade haben mich sehr an 300 erinnert. Ich lande auf einem Leichenhaufen. Lass mich raten, ich werde gleich wiederbelebt. Arise, immortal. Ich kriege gerade ein paar heftige Kingdoms of amalur flashbacks da guckt, ein Kopf aus dem, hä? da guckt ein Kopf aus dem Boden. Hallo? Todesmeer, da ist ein kleiner Bass. Hat vier Leisten. Noch ein kleiner Sith Lord. Scheint wohl gerade der aktuelle Trend zu sein. Oh, jetzt haben wir wieder die geilen Slow-Mo-Szenen. <lacht> die haben das doch 100 Pro von 300 abgeguckt. Das ist der ultimative Wischer. Das ist meine Wischer-Ulti. Kann ich das auch so machen? Komm her durch. Eins für seins. Hinter dem Pausenhof. Was ist das denn? Geh mal weg, ihr kleinen Scheißnager. Wie oft willst du diese P uns noch beschwören? Das bringt nichts. Ich verwandle die einfach in Dönerfleisch. Und dich jetzt gleich auch. Einmal eine Klatsch auf die Birne. Gute Nacht. Reinforcements are on the way. Hold on, we'll get you out. Keine Eile, Leute. Keine Eile. Okay. Ich werde gegen meinen Willen irgendwo hingeschleppt. Jetzt werden sie Experimente an mir durchführen und ich werde nie wieder frei sein. Ich werde mein ganzes Leben als Versuchsobjekt fristen. Das war's. Das war das Endgame, Leute. Was ich sehr cool finde, ist, sind halt die ganzen vertoten Cutscenes. Das haben sie sehr schön gemacht. Auch wenn die. Synchronisation jetzt nicht wirklich par excellence ist. Hau rein. Ah, ah, ah, ah, Social Distancing! Social Distancing! Da müssen mindestens zwei von mir durchpassen. Hier, zwischen. Any path is connected to faith one way or another. If you want to become a god, you need to open your heart to the tragedies of ordinary people. Help them selflessly and you will see that they support you with their faith. Kann ich nicht einfach auch ein böser Gott werden? Kann ich, nicht, kann ich nicht ein Gott der Dunkelheit werden? Kann ich nicht böse sein? Muss ich den Leuten helfen? Kann ich sie nicht, sie nicht einfach töten? Und mir so meinen eigenen Kult aufbauen, meinen, meinen dunklen, finsteren Kult? God of darkness within darkness. Wow, sieht cool aus. Willkommen in der Welt zwischen Tod und Leben. Willkommen in Kingdom Hearts 3. Also ich habe mir schon sagen lassen, dass, ähm, dass es hier in Skyforge eine relativ großzügige Klassenindividualisierung und ähm, Spielbarkeit gibt. So ein bisschen wie in Final Fantasy, sodass man das alles mit einem Char machen kann und auch alles leveln kann mit einem Char. Und es gibt verdammt viele Klassen, beziehungsweise Götter, so heißen die ja hier. Es gibt echt verdammt viele. Also ziemlich nice. Pyromant. Revenant. Boah, was für, eine, was für ein Warrior. Huch. Ah, der Ritter. Eine typische klassische Klasse. Sehr klassisch. Dann haben wir den Paladin. Oh ja, auch eine sehr klassische Klasse. Ein Typ mit einer fucking Gitarre. Wie geil ist das denn? Okay, wir haben also unglaublich viele Klassen dafür, dass es ein Free-to-Play ist. Nicht schlecht. Ich muss eine von den drei Klassen ausprobieren. Nehmen wir mal den Paladin. Okay, komm her. Bam, bam, bam. Bam, bam. Bam. Ja, es gibt auch so eine Art Kombosystem wie im Black Desert Online, glaube ich. Drücke 3 für Urteil. Ihr seid unwürdig! Das ist mein Urteil. Drücke linke und rechte Maustaste, um Siegel des Lichts zu verwenden. Äh, okay. Achso, hintereinander wahrscheinlich. Ich hab gerade so ein X gemacht. Oh, Keyblade! Ich bin... Ich bin Vanitas. Nope! Ich kann einen finalen Schlag machen. Uh, ich kann ihn finishen. Soll ich? Soll ich? Ja, natürlich will ich. <lacht> in der Luft geblitzt. Das gibt erstmal ein paar Punkte Fun in Flensburg. Drücke hier, um göttliche Waffe zu aktivieren. Wow! What the fuck, Alter? Was habe ich denn für ein Großschwert? Das ist ja dreimal so groß wie ich. Ja, Mann! Wow! Die Oh, das ist richtig cool. Oh, das macht Spaß. Auf er habe ich, glaube ich, so eine Art Ulti. Dann Probieren wir mal. Bam! Oh, Junge! Wow, what, what was, was geht denn jetzt ab? What the fuck bin ich? Alter, ich bin ich bin fucking Zeus. Ja, ja klar! Ich erschaffe einfach mal ein schwarzes Loch. Weil ich's kann. Das hat echt Spaß gemacht. Jetzt mal die ganzen geilen Angriffe auszuprobieren. Ich hoffe, ich kann diese göttliche Form dann später auch öfter einsetzen. Die ist schon ziemlich cool das mit der göttlichen Form erinnert mich an, ähm, an Vindictus da gab es ja auch ähm, verschiedene Formen in die man sich verwandeln konnte temporär und die hatten dann danach noch eine weitere Evolution die noch stärker waren und noch schwerer zu triggern aber halt umso befriedigender das war schon geil oh das Ding sieht warte mal ist das nicht so ein, Viel so ein Teil aus Metal Gear Solid wie hießen die denn ich weiß nicht, wie die hießen. Das fällt mir gerade nicht ein. Ich werde mir den Cash-Shop erst zum Schluss angucken, weil ich mich nicht von dem Cash-Shop beeinflussen lassen möchte in meinem Spielspaß. Wird Zeit, mir eine Anhängerschaft aufzubauen? So, die wurden weggewischt. Komm mit. Ich bringe dir die, Re die Religion des Visions bei. Die werden weggewischt. Birds. Und die werden weggewischt. Nee, die werden geblitzt. Wischen und blitzen. Das sind meine beiden Grundpfeiler. du dir gut, mein junger Akolyt. Beobachte meine göttlichen Wundertaten. Erst wischen und dann blitzen. So wird das gemacht. So, wischen, zack. Der wurde geblitzt. Der wird gefinisht. Bam, ab nach Flensburg mit dir. Da wird dir dein Lappen entzogen. So, ich zeig dir mal, wie man Leute, wie man ähm, Untote wieder zurück in den Tod wischt. Kommt mir so vor, oder hat er einen am weniger jetzt? Oh, oh, okay, wait. Ey, das ist nicht fair. Das ist Cheating. Ich habe noch nicht meine Gottesform. Aber weißt du was? Scheiß drauf. Ja, der hält jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr aus, aber ich meine, ich bin ein Tank. Ich halte auch viel aus. So ist nicht. Bam, und ich kann ihn blitzen. 1320 Crit. Boah, ich gehe ja richtig ab. Ich will ja nicht angeben, aber ich muss schon sagen, ich bin ziemlich stark. Sie sieht so grimmig aus. <lacht> was war das denn? Was, was ist denn mit meinen Augenbrauen? Um neue Fähigkeiten zu erlernen, musst du neue Quests in Klassentempeln abschließen. Einige Fähigkeiten sind wirksam gegen Monster, andere sind... anderen Kämpfen gegen Unsterbliche, also im PvP. Kläger, sämtliche Angriffe des Paladins generieren 400% mehr Bedrohung. Alle Schilder, die den Paladin umgeben, absorbieren 100% mehr Schaden... Wow, das klingt beachtlich. Spiele ein Paladin und beseitige Feinde. Ach, wenn es nur das ist. Also ich muss jetzt erstmal ein paar Gegner klatschen, um als Paladin meine Tankfähigkeit zu lernen, meine agro fähigkeit Öffne im Charaktermenü den, den Tab Fähigkeiten und wähle Fähigkeiten des Gefährten. Ich habe einen Gefährten. Ich habe einen kleinen Mini-Roboter bekommen. Du kannst die Farbe, Sichtbarkeit und Reaktionseinstellung äh, deiner Gefährten unter dem reiter styling salon des Charaktermenüs verändern. Das außer den Gefährten hat keine Auswirkungen auf seine Fähigkeiten. Okay, ähm. Was hatten wir hier? Angriff des Gefährten. Fügt dem Feind periodisch großen Schaden zu. Beute aufheben. Was? Ach, dafür muss ich... Das muss ich kaufen? 20.000 von diesen... Ich glaube, das ist die Premium-Währung. Erhältlich durch das Erfüllen von Anordnungen. Durch herausragende Leistung auf dem Übungsplatz Inga. Durch Wechsel in eine neue PvP-Liga. Ah, okay. Auf dem Markt. Durch Teilnahme an Promo-Aktionen. Durch das Betreten und Weiterkommen in einer Pantheon-Akademie. Okay, ich glaube, das kann man sich doch sehr leichter spielen Oder sehr fair zumindest. Ah! Guckt euch das mal an. Das ist das wahre Endgame von jedem MMO, Leute. Kommt, ihr wisst es doch auch. Mm, ein klassischer Anzug. Hier haben wir coole Kopfbedeckung. Jetzt sehe ich aus wie, wieder wie Dingens, wie Ricardo. So, wir kümmern uns wieder um den Bossgegner. Ich glaube, der ist diesmal, der ist diesmal schon gebufft. Gut, dann sparen wir uns ein paar Cutscenes hier. Ich glaube, ich habe den Skill jetzt schon freigeschaltet. Was haben wir denn hier? Ansturm. Der Paladin stürzt sich auf den Feind und greift ihn mit seinem Schwert an, wobei ihm 105 Schaden zu und den Feind 30 Sekunden 90% verlangsamt. Besuchen wir mal die Fabrik 501. Ja, da gab es schon viele Beschwerden drüber. Die Fabrik soll angeblich immer Chemikalien ins, in den Fluss mischen. Wo sind die Chemikalien? Ich weiß, was ihr macht. Wir wissen es alle. Wir haben hier sehr viele Beschwerden erhalten, dass hier irgendwelche leuchtenden Substanzen in den Fluss gemischt werden. Wow. Eine Falle. Willst du mich umbringen? Sie wollen mich umbringen. Es ist eine Falle. Ich muss schon sagen, ich knall ganz schön rein mit meinem Urteil. Wir müssen wohl anscheinend eine Zwangsabschaltung durchführen. Das neueste Windows-Update hat wahrscheinlich einen Error drauf gespielt. Hallo 3. Hallo 3. Ich drücke 3. Ich kann 3 nicht drücken. Ich kann mein Skill nicht ausführen. Ist das ein Bug? Ich hab den Panzer geblitzt. Ich hab einfach den gesamten Panzer geblitzt. Das ist sowas... Das ist so ein Sith-Shit. Das ist so 100% Sith, Lord. Der Typ sieht aus wie eine bleiche Keller-Kind-Version von Darth Maul. Guckt euch den nochmal an. Also der Paladin fühlt sich, finde ich, nicht an wie eine, wie eine Tanking-Klasse. Der fühlt sich nicht mega weak an oder so. Kann ich den nicht angreifen? Nee, kann ich anscheinend nicht. Oder? Ach so, auf F locke ich an. Ach so, auf F locke ich die Gegner an. So läuft das hier. Hab ich schon gewundert, was der Hotkey dafür ist. Ja, ich habe eine neue Fähigkeit erlernt. Ansturm. Boah, was geht denn hier ab? Fuck, ey. Ist das ein Duell oder was? Boah, die Leute übertreiben ein bisschen. Wie viele Forschungspunkte habe ich? 689. Die bekomme ich ja vom Besiegen von Gegnern. Wird verwendet, um den Turm des Wissens zu entwickeln. Erhältlich durch vernichtende Pfeile. Okay. So, Rang erhöhen. Ja, ich habe den Rang erhöht. Toll. Und was kriege ich jetzt? Je höher das Rang des, der Rang des Turms umso machtvoller bist du. Ah, okay. Macht beim neuen Rang plus 25. Okay, also ich kriege passiv Macht durch den Turm. Und um ihn zu leveln, muss ich ganz viele Gegner killen. Ah, ich sehe schon den Grind. Spieler von Black Desert werden sich wahrscheinlich hier sehr freuen. Wellen der Heiligkeit. Fügt allen Feinden im Großen. Ach, da spielt jemand auf seiner Gitarre. Erhöht das Bewegungstempo des Charakters um 60%. Dauert drei Stunden. Der Zähler ist nur dann aktiv, wenn das Reittier im Einsatz ist. Macht das Panzerhorn nicht dauerhaft. Schade. Aha, das ist mein Reittier. Es ist ein Hammer-Nashorn. Das sieht sehr komisch aus. Aber es gibt auf jeden Fall sehr viele Mounts. Wow. Hat auf jeden Fall sehr coole Mounts. Und sehr viele. 127. Oh, uh, das sieht cool aus. So ein Windhund-Ding. Oh, das sieht auch fett aus. Dann haben wir die Pferde. Ja, Pferde. Pferde sind langweilig. Oh, ein Cyberraptor. Der sieht ja stylisch aus. Das gleiche nochmal für Veganer. Ein kleiner Goblin. <lacht> Und natürlich ein Greifen. Wie geil. Oh, den will ich haben. Ich liebe Greifen. Greifen sind eine meiner absoluten Lieblings-Fabeltiere äh, und auch eine meiner Lieblingsmounts. Wow, was zum Fick ist das? Ein riesiges tentakel Sieht auch irgendwie cool aus. Dann haben wir ja so so Hoverbikes. Hoverboard. Okay, hier kommen wir mehr so in die Maschine maschinelle Abteilung. Also es gibt schon sehr coole Mounts, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt sogar ein Exosuit als Mount. Wie geil ist das denn? So ein Javelin. ein Hexenbesen. Okay, cool. Oh, nice! Wie heißen die Unibikes? Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ich glaube, sowas gibt es auch in Real Life. Habe ich mal irgendwo gesehen. Cool. So ein Giganto-Golem. Ach, das ist das Ding, was ich, ähm, was ich am Anfang... Das kann sich transformieren? Das, wo ich meinte, das ähm, kommt aus Metal Gear Solid. Das kann sich transformieren? What the fuck? Das kann sich... Das ist ein fucking Transformers. Also die Mounts haben sie auf jeden Fall genailed. Die sehen echt gut aus. Die sehen auch sehr detailreich aus. Ich liebe es, ja, wenn es... Wenn Mounts Skills haben in, in MMOs. Wenn man die Mounts auch nur für was anderes benutzen kann, als nur Transport. Wie zum Beispiel in Guild Wars. Guild Wars hat das sehr, sehr clever gelöst. Ich schließe mal kurz das nächste Abenteuer ab. Ich habe jetzt hier den Ansturm. Der macht mehr Schaden, je weiter ich vom Gegner weg bin. Stimmen wir mal an. Bam. Das sah jetzt irgendwie sehr unspektakulär aus. Also ich muss schon sagen, ähm, Die Level sind... Relativ schlauchig gehalten, also die meisten. Ich weiß nicht, ob das in späteren Arealen noch ein bisschen weitläufiger wird, aber momentan ist es eher so klein und schlauchig. Oh. Oh, oh, oh. Ich mag irgendwie die KI. Die mich ein bisschen an GLaDOS. Darf ich mal sagen, dass es absolut befriedigend ist, sich mitten in eine Gegnerhorde zu stürzen und sie alle mit einem Schwung wegzuwischen, wie Staubpartikel? Ich habe einen neuen Skill, genau auf C. Ich habe ihn mir aber noch nicht durchgelesen. Egal, wir können ihn ja mal probieren. Wow. Okay. Sah cool aus. Bam, bam, bam. Hä, hey, warum geht das nicht weiter? Bam. Das war einfach. Wow. Oh, jetzt, jetzt geht sie ab. Jetzt nimmt sie ihre Götter vor an. Ich will auch. Wer ist das überhaupt? Birdcamp? Nee, wer ist das? Wer ist das? Ich weiß nicht mehr, wer das ist, aber danke für den Loot. Hübsche Augen, sie sind wie Sterne. Literally. Jetzt habe ich schon 68 Anhänger. Boah, ich werde voller Influencer. Ich laufe einfach überall in der, in der Welt rum und ähm, sagt den Leuten, sie sollen mir auf Twitter und Twitch und Instagram folgen. Ich werde ein richtiger Godfluencer. Okay Leute, das war erstmal der erste Eindruck zu Skyforge. Ähm, hat mir mehr gefallen, als ich erwartet hätte tatsächlich. Es gibt eine unglaublich große Klassenauswahl. Ich weiß aber nicht, ob man die alle freispielen kann als Free-Spieler oder ob man da doch ein bisschen Geld bezahlen muss. Auch habe ich mir noch keinen Eindruck vom PvP gemacht. Das schauen wir uns vielleicht auch irgendwann mal an. Und natürlich, ja, je nachdem wie weit wir kommen, auch so ein bisschen ähm, Endcontent. Mal gucken, wie weit ich komme. Wenn euch das Video gefallen hat, und wenn ihr mehr von Skyforge sehen möchtet, äh, mehr von meinen Abenteuern, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, lasst ein Like da. Vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und schaut auch gerne auf Twitch vorbei. Ich streame jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Meine abschließende Frage an alle, die Skyforge halt ein bisschen länger spielen. Ist es Pay-to-Win im Endgame oder nicht? Wie ist das PvP? Ist das Pay-to-Win? Ähm, was kann man noch alles tun? Was gibt es noch Cooles, was man entdecken kann, was man machen kann im Spiel? Schreibt es mir alles in die Kommentare. Ich lese das gerne. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Video.